Herzlichen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich schließe mich dem Dank, den meine Vorredner hier losgelassen haben, an, ausdrücklich auch an Frau Goos, die der Debatte folgt, weil wir wir brauchen immer die Hilfe und Unterstützung des Budgetbüros. Vielen Dank dafür. Der Haushaltsentwurf, den die Regierungsfraktionen heute beschließen wollen, nutzt trotz vergleichsweise hoher Steuereinnahmen nicht die Möglichkeiten, die notwendigen Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Nach wie vor ist das Sparen oberstes Ziel. Und die schwarze Null, Herr Kaufmann hat schon die schwarze Null zum Ende des Jahres prognostiziert, bleibt der Fetisch, dem die Haushaltspolitiker von CDU, Grünen und FDP, aber auch leider manchmal der SPD nachhängen. Das weiß ich nicht. Also Null ist Null irgendwie, ob die Rot oder die Grün oder... Schwarz ist, ist da nicht so wesentlich. glaube ich. Dabei wäre es so langsam an der Zeit anzuerkennen, dass es alles andere als nachhaltig ist, wenn man über Jahre und Jahrzehnte die Investitionen zurückfährt und dabei zusieht, wie die Infrastruktur langsam, aber sicher verschleißt. Es ist auch alles andere als gerecht gegenüber jungen Menschen, wenn man ihnen zwar weniger Schulden hinterlässt, Ihnen aber dafür das Recht auf eine gute gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule vorenthält. Genau in diesen Fragen versagt die schwarz-grüne Landesregierung bei diesem Haushalt erneut. Wir haben deshalb eine ganze Reihe von Änderungsanträgen, ich darf es mal sagen, es sind über 90, gestellt, um deutlich zu machen, dass eine andere Politik möglich ist aber nur, wenn man will. Aber von einem Politikwechsel, wie die GRÜNEN ihn vor der Wahl versprochen haben, ist längst keine Rede mehr. So haben die GRÜNEN in ihrem Wahlprogramm vor der Landtagswahl geschrieben, und jetzt komme ich auf diese Vermögensteuer, mit einer Vermögensabgabe für Millionäre wollen wir die Schulden aus der Finanzkrise abbauen und mit der Besteuerung großer Erbschaften mehr Investitionen in Bildung ermöglichen. Soweit das Zitat. Das war Ihr Wahlprogramm, Herr Kaufmann. Ja. Tatsächlich gibt es dazu von dieser Landesregierung überhaupt keine Initiative, weil Sie es angesprochen haben, Herr Kaufmann. In Brandenburg und Thüringen steht die Vermögenssteuer in den Koalitionsverträgen. Das will ich nur bitteschön. Bitte schön. Und das nützt doch nichts. Ja, ja, wenn Hessen beispielsweise das auch noch macht, dann hätte man möglicherweise eine Mehrheit im Bundesrat. Vielleicht gibt es einen Weg. Den Weg gibt es schon, wenn man will. Und weil Herr Kaufmann in seiner ruhigen und besonnenen Art gleich wieder einmal darauf hingewiesen hat, wie das jährlich üblich ist, dass unser Antrag, die Vermögensteuer zu erheben, für die Einnahme des Landes im Jahr 2017 nichts mehr nützt, weil man dafür natürlich einen gewissen Vorlauf braucht. Möchten wir Sie, sehr geehrter Herr Kaufmann, darauf hinweisen: Sie hätten ja ein gewisses Recht, immer wieder dies zu wiederholen, seit 2008. Aber diesen Vorschlag machen wir, wie gesagt, seit 2008 in diesem Hause, und Sie haben mit Ihrer Landesregierung politisch zu verantworten, dass diese Einnahmen aus der Vermögensteuer nicht im Haushalt 2017 zur Verfügung stehen. Und zwar nicht nur, weil es nicht geht, sondern weil Sie dies nicht wollen. Das ist der Punkt. Deshalb wollen wir mit unserem Antrag den Druck weiter erhöhen? Es ist ganz wichtig, dass wir uns angesichts dieser Haushaltsdebatte natürlich auch uns darum kümmern, dass wir andere Einnahmesituationen noch einmal benennen. Und Im Gegensatz zu Ihnen glauben glaube ich, die Menschen draußen, dass wenn wir die Regierung stellen würden, dass wir diese Vermögenssteuer auch einführen würden. Was möglich ist, etwa bei der Kinderbetreuung, haben wir mit unseren Anträgen deutlich gemacht. Es ist möglich, den Kommunen bei der Gestaltung einer qualitativ hochwertigen, beitragsfreien und bedarfsgerechten Kinderbetreuung zu unterstützen. Wir sind der Meinung, dass das Land in einem wesentlich höheren Maß die Kosten der Kinderbetreuung übernehmen muss. Einen entsprechenden Gesetzentwurf, wie die Pauschalen ab dem 01.07.2017 erhöht werden und die Kindertagesstätten beitragsfrei gestellt werden können, das haben wir Ihnen als Gesetz vorgelegt. Wir werden ja heute noch darüber diskutieren. Ich mache mir aber keine Illusionen. Das will die schwarz-grüne Regierung überhaupt nicht. Die GRÜNEN haben das sogar sehr deutlich schon in ihrem Wahlprogramm formuliert. Dort kann man lesen. Erst wollen wir eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen schaffen und die Qualität verbessern. Erst danach kann für uns das Thema Beitragsfreiheit auf der Tagesordnung stehen. Das ist das Zitat aus Ihrem Wahlprogramm. Früher, ja, ja. das war früher, vor drei Jahren. Ja. Okay. Nun ist das Problem aber nicht nur, dass die Landesregierung nichts unternimmt, um ausreichend qualitativ hochwertigen Betreuungsplätzen zu schaffen, sondern die Kommunen einfach auf den Kosten sitzen lässt und am Ende gibt es weder das eine, noch das andere in Hessen. Es gibt mit Schwarz-Grün weder ausreichende Betreuungsplätze noch die beitragsfreie Kita. Denn die Kommunen sind in Hessen weiter völlig mit den Aufgaben überfordert, vor denen sie stehen. Gerade bei den Investitionen gibt es bei Ihnen auf unabsehbare Zeit Aufholbedarf, Entschuldigung. denn strukturell haben die hessischen Kommunen ihre Investitionen in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer weiter reduziert. Die Folge ist, dass nicht nur die aktuellen Herausforderungen, für die das Geld fehlt, sondern die öffentliche Infrastruktur in vielen Bereichen so weit abgeschrieben ist, dass es jetzt an der Zeit wäre, für eine schnelle Unterstützung der Kommunen bei den Investitionen immer offensiver nachzuarbeiten. Gerade die Investitionen die die Kommunen brauchen, zeigen, wo mehr Geld im Land gebraucht wird. Es reicht eben nicht, nur von der Hand in den Mund zu leben. Vielmehr müssen die Kommunen endlich wieder in die Lage versetzt werden, ihre Infrastruktur auf einen ordentlichen Stand zu bringen, etwa wenn es darum geht, Schulgebäude und Schwimmbäder zu sanieren. Ähnlich sieht es auch bei den Investitionen in den öffentlichen Wohnungsbau aus der ist seit, über, seit Jahrzehnten sträflich vernachlässigt worden. Die Folge ist, dass sich viele Menschen, selbst mit mittlerem Einkommen, in den Ballungsräumen keine angemessene Wohnung leisten können. Deshalb fordern wir, dass das Land endlich mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und für Wohnungen für Studierende zur Verfügung stellt. Auch hier sind von der Landesregierung keine Impulse zu sehen, die eine Trendwende am Wohnungsmarkt einleiten würden. Genauso wenig tut das Land Hessen bei der Krankenhausinvestition. Gerade im klinischen Segment der Gesundheitsversorgung gibt es einen ruinösen Wettbewerb, der nur für die großen Gesundheitskonzerne Vorteile bringt. Alle anderen, wie Patientinnen, Mitarbeiterinnen, die kommunalen und kleineren Häuser und weitere Beteiligte, leiden darunter. In hessischen Krankenhäusern gibt es einen erheblichen Investitionsstau. Fehlende Investitionszuschüsse seitens des Landes sind ein wesentlicher Grund für die hohen Defizite bei etwa 40 der hessischen Krankenhäuser, die zu einem großen Teil aus den kommunalen Haushalten getragen werden müssen. Dies geschieht, obwohl die Kreise und kreisfreien Städte eine Krankenhausumlage an das Land leisten, es sich somit zu einem großen Teil aus den kommunalen Haushalten selbst getragen werden muss. Dies geschieht, wie gesagt, in einem Bereich, in dem sich der Haushalt bewegt, nämlich bei der Reduzierung der Arbeitszeit der Beamten. Ich will noch einmal kurz darauf eingehen. Hier gesteht die Landesregierung zu, dass die Arbeitszeit ab dem 1. August auf 41 Stunden reduziert werden soll. Angesichts der Sonderopfer, die die Beamtinnen und Beamten in den letzten Jahren erbringen mussten, stellt sich aber schon die Frage, warum sie überhaupt noch länger arbeiten sollen. Denn Fakt ist, dass die Beamtinnen und Beamten diese Arbeitszeitverkürzung durch die Abkopplung von der allgemeinen Lohnentwicklung selbst zu bezahlen haben und das Land sich weiter auf ihre Kosten den Haushalt zu sanieren sucht. Wir fordern, dass beides ein Ende hat. Wir wollen die Arbeitszeitnormalisierung für die Beamtinnen und Beamten und die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifabschlüsse. Die Beschäftigten des Landes dürfen neben den Investitionen eben nicht weiter vor allem der Posten sein, bei dem das Land den Haushalt saniert. Denn auch wenn die Landesregierung behauptet, sie würde zusätzliche Stellen schaffen, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich werden auch in diesem Jahr über 500 Stellen im Landeshaushalt gestrichen. Genau diese Personalpolitik lehnen wir ab. Vielmehr muss das Personal endlich ordentlich verwütet werden. Und gerade im Bildungsbereich brauchen wir auch endlich eine echte Ausweitung der Stellen, damit jungen Menschen eine gute Bildung zuteil wird. In diesem Landeshaushalt findet sich all dies nicht stattdessen wird weiter ein perspektivloser Regionalflughafen mit Millionen gefördert, und ein Nulpenverein bekommt zusätzliche Stellen für Zitronenfalter. Meine Damen und Herren, so sieht vielleicht schwarz-grüne Haushaltspolitik aus. Wie ein Politikwechsel aussieht, können Sie unseren Anträgen entnehmen. Wenn Sie für einen Politikwechsel wären, hätten Sie wahrscheinlich dem zugestimmt. Aber Sie wollen nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Willi van Ooyen. Das Wort hat der Abg. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind am Ende einer langen Debatte. Wir sind am Ende von viel Arbeit. Es gehört sich nicht nur so, sondern es ist uns auch ein Anliegen, sich bei allen zu bedanken, die an der Erstellung der Erarbeitung, der Erklärung, der Erläuterung der Veränderung des Haushaltsplans 2017 für Hessen mitgewirkt haben. Genauso wie eine Reihe meiner Vorredner möchte ich mich auch bei unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause vor groß bedanken. Ich möchte mich aber auch bei der Zuarbeit durch das Ministerium bedanken. Verehrter Staatsminister Dr. Schäfer, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter in den Fraktionen haben aber auch einen gehörig guten Job gemacht, und alle diejenigen sollen hier mit einem Beifall bedacht werden. Es ist ja schön, wenn Kollege Kaufmann gute Laune hat, dann haben die anderen auch eine bessere. Aber eins, lieber Kollege Kaufmann, hat mich nicht beruhigt. Ihre Aussage: Ich könne darauf vertrauen, dass Sie nicht in irgendeiner Weise an das Geld der Rücklagen gehen und Wahlkampf damit machen. Oder aber, was mich noch viel weniger beruhigt hat, ist die Aussage, dass jetzt auch konjunkturell alles so kommen würde, wie Sie es vorausgesagt haben. Ein bisschen provozierte mich heute Morgen der Antrag, den Sie zu einem anderen Tagesordnungspunkt eingebracht haben, und wo Sie auf die Netto-Kreditaufnahme aus dem Jahre 2010 in Höhe von 2,5 Milliarden € verwiesen haben. Sehr verehrten Damen und Herren, beamen wir uns einmal sechseinhalb Jahre zurück. Was war da? Da war eine Finanzkrise, die sich zu einer Wirtschaftskrise ausgeweitet hat. Diese Finanzkrise war zwei, drei Jahre vorher überhaupt nicht erkennbar gewesen. Jedenfalls hat keiner davon gesprochen. Das Land Hessen hat ein Konjunkturprogramm in Höhe von 1,7 Milliarden € aufgelegt. Woher nehmen Sie eigentlich die Sicherheit, dass eine derartige Situation nicht wieder passiert? Woher nehmen Sie die Sicherheit? Ich kann Sie nicht sehen, diese Sicherheit nicht sehen. Ich will jetzt vom Hessischen Landtag aus dem Podium keine geopolitische Diskussion beginnen, aber wir haben doch Umwälzungen überall in der Welt, von den Wahlen in Amerika über die Veränderungen der Führerschaft in den G-20-Ländern. Es ist doch eigentlich bis auf Frau Merkel keiner mehr da, von denen, die auf den Bildern noch vor ein paar Jahren standen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen alle nicht, was die wirtschaftliche Entwicklung in Amerika bringt. Und deshalb sagen wir liberale Freunde, so viel wie möglich Geld muss jetzt noch zum Schuldenabbau genutzt werden. So viel wie möglich Geld muss jetzt genutzt werden, damit wir, sollten schlechte Zeiten wieder kommen, diese auch in irgendeiner Weise aktivieren können. Und genau das macht dieser Haushalt nicht. Mir ist das aufgefallen mit den 2,5 Milliarden, weil das spinkt ja so ein bisschen, und das ist ja die Masche von der CDU und insbesondere auch von der Landesregierung immer zu erklären, dass die FDP an allem dran schuld sei und sich verabschiedet von der gemeinsamen Politik. Verabschiedet haben. Diese 2,5 Milliarden die zusätzlichen Schulden im Jahre 2010 waren zu einem Großteil von der Alleinregierung Roland Koch verursacht. Ja, wir haben Sie dann mitgemacht, weil das Konjunkturprogramm schon aufgelegt war. Aber ich habe das hier von diesem Pult und mein Nachfolger als Fraktionsvorsitzender Florian Rentsch bestimmt hundertmal gesagt. In einem Buch für einen Ordnungsliberalen steht nicht drin, mache ein Konjunkturprogramm, sondern da steht etwas anderes drin. Trotzdem haben wir es mitgemacht, also bitte jetzt nicht noch so tun, als die FDP dabei war. Da war die Nettokreditaufnahme aber so hoch und seitdem die FDP nicht mehr dabei ist, leben wir anders. Nein, nein, diese Geschichte zeigt etwa einen ganz anderen Weg, aber ich komme wieder zurück zum Haushalt 2017. Ich komme wieder zurück zum ha lieber Kollege Arnold, einer nach dem anderen und wenn Sie es Ihnen noch in irgendeiner Weise machen, dann machen Sie eine Wortmeldung und dann können Sie gerne sich hier vom Pult noch einmal produzieren. Ich habe Sie jedenfalls ungestört Ihren Vortrag vortragen lassen. Aber ich will Bezug nehmen, lieber Kollege Walter Arnold, auf Ihren Redebeitrag. Ich habe mich schon gefreut, dass Sie begonnen haben, das Lob über die Haushaltssituation im Lande zu beginnen mit dem Schutzschirm. Das war Ihr erster inhaltlicher Beitrag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war vernünftige Politik die die FDP und die CDU im Zusammenhang mit den Kommunen in Hessen gemacht hat und eines der Produkte war der kommunale Schutzschirm. Leider haben sie diesen Satz nicht gesagt, sondern Herr Wintermeyer musste dann hier sehr platt als Staatsminister äußern, dass die FDP sich ja von allem verabschiedet hatte, was gemeinsame Politik ist, ganz im Gegenteil. Das erfolgreiche ist z.B. der kommunale Schutzschirm und wie er ausgestattet worden ist. Liebe Freunde, ihr wisst es, ich werde nie aus Koalitionsgesprächen zitieren, aber die FDP war dabei, als das gemacht worden ist. Vielen Dank für den Hinweis auf den Schutzschirm. Nächstes Mal bitte noch dazu sagen, da waren die Liberalen auch dabei. Jetzt lassen Sie mich aber vollkommen abgehen von Ihren Vorschlägen, weil die haben wir jetzt schon 23 Mal diskutiert. Ich gehe auch nicht mehr ein auf das, was der Kollege Schmidt zu Recht gesagt hat, dass es ja eigentlich für die Tüte ist. Jeder, der einen Freund namens Baum hat, sollte eigentlich keine Anträge stellen, weil das Papier, auf dem die Anträge gedruckt werden, ja doch nichts bringen, weil in einer doch sehr eigenständigen Art und Weise die Regierungskoalition aber auch alles abgelehnt hat, was die Opposition auf den Tisch gelegt hat. Ich möchte Ihnen sagen, zu Ihrem Entwurf für den Haushalt gibt es auch Gegenentwürfe. Es ist möglich mit den Finanzmitteln, die das Land Hessen hat, die unsere Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, die unsere Unternehmen erwirtschaften. Das sind ja nicht wir 110 Abgeordnete. Wir zahlen auch Steuern, aber nicht so viel, um einen Haushalt ausgleichen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass man mit diesen Voraussetzungen mehr machen kann für eine vernünftige Zukunftsinvestition in Digitalisierung, in Bildung und in Infrastruktur Wir wollen, dass dieses Land modern nach vorne geleitet wird und nicht, dass es mit kleinen Karos verwaltet wird. Wir wollen eine Digitalisierung, die es auch wirklich Wert hat, Digitalisierung zu sein, die auf der einen Seite die Mitarbeiter in der Verwaltung des Landes Hessen entlastet und auf der anderen Seite die Möglichkeiten schnellerer Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger öffnet. Das geht in diesem Zeitalter nur mit einer enormen Anstrengung bei Digitalisierung dann müssen wir es auch tun. Interessant ist es ja auch, dass nachdem Florian Rentsch und ich die Vorstellung der FDP vorgeschlagen haben, vorgestellt haben und wir vorgeschlagen haben, dass es einen Chief Digital Officer gibt, das nunmehr auch die Landesregierung gehandelt hat. Das ging ja relativ flott. Vielen Dank dafür dass sie etwas ähnliches, nicht dasselbe. Darüber wollen wir ja noch reden haben. Wir im Haushaltsausschuss beschlossen, aber etwas ähnliches gemacht haben. Es muss, ich sage jetzt sehr bewusst wieder, also etwas ähnliches gab es ja mit Herrn Westerfeld und mit Herrn Lemke schon, eine Zentralisierung in der Verwaltung geben. Da kann jedes Haus nicht parallel arbeiten, sondern es muss zentralisiert werden. Das war der Vorschlag der FDP. Sie haben ihn abgelehnt, aber das mit wohlwollenden Worten, da hatte ich auch gute Laune, Herr Kaufmann, als sie mir gesagt haben, euer Antrag von der FDP ist ja eigentlich gut, aber schade, wir können ihn leider nicht mit abstimmen, aber möglicherweise treffen wir uns ja wirklich noch bei der Umorganisation. Es geht, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dieser Debatte in keinster Weise um Parteipolitik, sondern es geht darum, wie kann ich diese Verwaltung weiter fit machen, kann, dass sie trotz höherer Löhne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz zusätzlicher Kosten woanders, effektiver und effizienter wird. Wir Liberale geben jedenfalls die Hand dazu und sind auch bereit, nicht immer nur populäre Maßnahmen als Opposition mitzutragen. Zweiter Schwerpunkt ist die Bildung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, in jeder Rede nicht nur zu den Haushaltsplänen der Schule und der Kultur, sondern auch der Damen und Herren Fraktionsvorsitzenden wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, weiter in die Bildung in Hessen zu investieren. Ich muss aber, Herr Kollege Van Oyen, sagen: Den Zustandsbericht, den Sie eben abgegeben haben, ist jedenfalls kein Zustandsbericht über Hessen. Sie mögen da vielleicht noch alte Länder äh, im östlichen Teil Deutschlands vor Augen haben. So verlottert ist das Schul- und so verlottert ist das Kindergartensystem in Hessen auf gar keinen Fall. Es ist auch unfair gegenüber den Kommunen, so etwas zu äußern. Es ist unfair gegenüber den Kommunen etwas zu äußern. Wenn ich heute Abend zu meiner Frau komme und sage, du Sozialdezernentin, ich habe jetzt im Landtag von Herrn van Ooyen gehört, deine Kindergärten verlottern alle, dann wird die ganz schön stickig sein und auch zu Recht. So geht man mit Kommunalpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht um, und gerade dann noch, wenn man meint, man ist Basisnah. Aber Sie sind ja abgehoben. Sie leben ja gar nicht hier in dieser Gesellschaft. Sie leben ja in einer Scheingesellschaft. Aber trotzdem gibt es Dinge die weiter ausgebaut werden müssen. Und René Rock und ich haben schon in der letzten Legislaturperiode von diesem Pult aus in den Kabinettssitzungen in Koalitionsrunden darauf hingewiesen, dass frühkindliche Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Nur, was Hänschen lernt, kann Hans nachher machen. Und Hänschen lernt auch einfacher als Hans. Liebe Kollegen, merkt ihr das nicht selber bei euch <lacht> selbst? Frühkindliche Bildung ist deshalb ganz besonders wichtig. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass das erfolgreiche Programm, das wir in der letzten Legislaturperiode aufgelegt haben, so viel zum Thema Kontinuität, von Stefan Grüttner damals schon bekämpft und jetzt wieder eingestampft worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen im vorschulischen Bereich mehr für Bildung tun. Das ist nicht nur eine Frage der Integration von Migrantenkindern, sondern das ist eine Chance für jeden jungen Hessen. Wer nicht altersgerecht Deutsch kann und seine Schultüte bekommt, der hat schon im weiteren schulischen Leben verloren. Wer nicht altersgerecht Deutsch kann, ist nicht nur in Deutsch schlecht, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern er ist bis auf Sport und Musik in allen Fächern schlecht, weil er versteht es nicht richtig was dort gelehrt wird. Er kann damit intellektuell nicht richtig umgehen. Und was macht die Landesregierung? Diese Programme werden lieblos auslaufen gelassen. Es wird gesagt, es wird evaluiert. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Liberale haben da ein Gegenprogramm. Und das Gegenprogramm heißt mehr finanzielle Ausstattung in die frühkindliche Bildung. und Darüber hinaus aber auch ein Ausbauprogramm für 100 Millionen € Investitionen in die Baulichkeiten, insbesondere von Schulen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht zu finanzieren, wir haben es bewiesen. Letzter Schwerpunkt der freien Demokraten in Hessen ist die Mobilität. Ein wesentlicher Bestandteil von Mobilität ist nun einmal, auch wenn es der Verkehrsminister nicht akzeptieren möchte, Straßen. Ich bin überrascht, dass ich gelesen habe, dass er nächste Woche tatsächlich mal an einem Straßenausbau persönlich teilnimmt ich habe jedenfalls in den letzten zweieinhalb Jahren nirgendwo gesehen, weder persönlich, z. B. bei uns in der Wette aus, eine große Umgehungsstraße, die Florian Rentsch als Verkehrsminister erlaubt hat, nämlich die Nordumgehung von Karben, ja, erlaubt deshalb, aber das Finanzierungssystem ein besonderes gewesen ist. Das war kein KIM, das war wieder etwas anderes. gewesen. Es wurde organisiert, es ist eröffnet worden. Und vielen Dank, dass Frau Puttrich dann die Landesregierung vertreten hat. Aber eines ist die Aufgabe des Verkehrsministers, bei einer solchen Maßnahme anwesend zu sein. Nein. Er will ja keine Bilder haben. Er ist weder bei der Grundsteinlegung am Flughafen beim Terminal 3 noch ist er bei irgendwelchem Straßenbau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so kann man Politik machen, und wir werden es in zweieinhalb Jahren sehen, wie das die Menschen in unserem Lande beurteilen. Nur eins ist klar: Es wird für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes nicht von Vorteil sein, desto weniger funktionierende Infrastruktur wir haben, desto schwieriger kommt man von A nach B. Das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz genauso wie für die Unternehmer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen deshalb das wahrmachen, was in der dopischen Buchung eine Selbstverständlichkeit wäre. Wir wollen nämlich beim Landesstraßenbau in Gänsefüßchen nur in Gänsefüßchen das in den Haushalt hineinhaben, das tatsächlich als Wertverfall in unserem Geschäftsbericht steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eigentlich das Minimum von dem, wenn man Infrastrukturarbeit leisten will. Aber es ist um Längen mehr, als diese Landesregierung vorlegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich deshalb zusammenfassend sagen, es gibt ein Gegenmodell für Ihre Haushaltspolitik. Dieses Gegenmodell haben wir Freie Demokraten vorgelegt und durchfinanziert, genau mit denselben Schwächen, die auch bei Ihrer Finanzierung sind. Herr Schäfer, Tun Sie mir bitte eingefallen Gefallen, insbesondere sich selbst, nicht wieder wie beim letzten Mal bei der zweiten Lesung aufzutreten und uns zu beschimpfen mit Dingen, wo Sie dann im Haushaltsausschuss sagen mussten. Also Ganz so war es ja auch nicht gemeint gewesen. Sie haben Ihre Töpfe, wo Sie nachjustieren können, wenn etwas klappt oder nicht. klappt. Das hat etwas mit Zinsen zu tun, das hat etwas mit Steuereinnahmen zu tun, das hat etwas mit, mit, mit. Ich will jetzt nicht alle Tricks erzählen, damit die Kollegen, die nicht Fachleute sind, sie nicht alle wissen. Diese Tricks können wir genauso in Anspruch nehmen wie Sie. Und eines lassen Sie mich aber zum Schluss sagen, das hat etwas mit der Frage Haushalt, Denken in Zukunft zu tun. Wir haben in diesem Haushalt fast nichts Dopisches herinnen. Das ist alles noch kameral gedacht. Das ist alles noch nach der alten Schule gedacht. Als Roland Koch Ministerpräsident war, 1999, 2000 begann das schon, hat er stolz darauf hingewiesen, dass er umstellen will, dass er umdrehen will von kameral auf dopisch, damit man sich so benimmt, wie man sich in meinem Unternehmen auch benehmen soll. Ich erwarte, Herr Finanzminister, dass wir uns in Zukunft intensiver dopisch unterhalten. Einer dieser Anträge ist der zum Landesstraßenbau. Sie können ihn immer noch übernehmen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bevor der Finanzminister. Das Wort bekommt, will ich noch kurz bekannt geben, damit wir das auch dabei haben. Habe Eingang an Plätzen verteilt. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke betreffend keine Zustimmung im Bundesrat zu Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz, Drucksache 1943-22. Dringlichkeit ist bejaht. Das wäre dann Top 41 und könnte mit den Tagesordnungspunkt 20 und 40 aufgerufen werden. Das ist der Fall. Dann wird das so gemacht. Jetzt hat ja, bitte, die Frau Kollegin Dorn. Also doch nicht. Herr Präsident, darüber gab es noch keine Einigkeit. Das ist ja ein Tagesordnungspunkt, der mit Afghanistan nichts zu tun hat. Und wir würden vorschlagen, dass wir das gerne am Ende der Tagesordnung morgen behandeln können. Aber einen Bezug zu diesem Setzpunkt gibt es aus unserer Sicht nicht. Also ihr seid euch nicht einig. Ah ja, im schlimmsten Fall müssen wir abstimmen. Wird hier weggelegt, oder sprecht ihr noch einmal miteinander? Sprecht mal miteinander, ihr heute Mittag miteinander, aber das morgen macht, irgendwie? Können wir es so machen? Es wird noch mal. Ihr könnt nochmal noch einmal sprechen, miteinander miteinander, wie es gemacht wird. Oder soll es gleich abgestimmt werden? Also, Dann ist ist das, das Begehren der LINKEN, dass das mit den Punkten 20 und 40 aufgerufen wird. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die LINKEN und die FDP. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, damit ist das zweifellos die Mehrheit. Also abgelehnt. So, Sind wir uns einig, dass wir das morgen zum Ende der Tagesordnung machen? alle einig? Gut, dann machen wir das so, morgen am Ende der Tagesordnung. Auch gut. So, und jetzt hat der Finanzminister das Wort. Herr Dr. Schäfer, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will mich zunächst sehr herzlich dafür bedanken, dass sich alle Redner des Hauses sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedankt haben, und will gerne den Dank weitergeben, ihn mit meinem eigenen ergänzen. Es war, glaube ich, wieder jenseits aller sachlichen Unterschiede in der Beurteilung einzelner Fachfragen ein gutes Zusammenspiel am Ende der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der handelnden Akteure hier im Hessischen Landtag. Herzlichen Dank dafür. Ich will mit einer zweiten Vorbemerkung beginnen, damit das auch klar ist. Es gibt ja so eine in manchen Redebeiträgen sich widerspiegelnde Frage, wer wann bei welcher Sache mit und nicht mitgemacht und vielleicht sich später irgendwo abgesetzt hat oder ähnliches. Ich bin seit Januar 2009 dabei in der hessischen Finanzpolitik. Ich stehe zu allem, was wir in der gesamten Zeit gemacht haben. Also insofern werden Sie von mir nie einen Satz der differenzierten Absetzung von den Dingen, die in unterschiedlichen Koalitionsstrukturen gefasst worden sind, sondern am Ende war ich dabei, und dabei bleibt es. Meine Damen und Herren. Vielleicht schaffen das ja alle anderen auch irgendwie. Dann wird es in der Summe ein Stück leichter. Zweite Bemerkung. Hohe, stimmt. Dritte. Danke fürs gute Mitzählen. Das ist prima. Obwohl, das eine war ja noch eine Vorbemerkung, Kollege Hahn. Deshalb komme ich jetzt zum Hauptteil. Schnitt, erste Bemerkung. Stichwort Verwendung höherer Steuereinnahmen. Ich glaube, das muss ich noch einmal deutlich sagen. Die Praxis vergangener Jahrzehnte, dass man mit höheren Steuereinnahmen des Jahres im Verhältnis zu den Prognosen Gutes oder Segensbringendes im Land kurz vor Weihnachten noch verkünden kann, sind vorbei. Und deshalb, Herr Schmidt, ging auch Ihr Hinweis, dass die hohen Steuereinnahmen dieses Jahres für dieses oder jenes hätten Verwendung finden können, fehl. Wir haben nur die Spielräume, sie entweder der Reduzierung der Neuverschuldung zuzuführen oder Arbeit einer Konjunkturausgleichsrücklage. Die Reduzierung der Neuverschuldung führt automatisch zu einer Reduzierung der Neuverschuldung auf Null, wenn das Geld ausreicht. Darüber hinausgehen führt zu einer Tilgung und wenn man dieses Geld wieder heben will, muss man sich eine Kreditermächtigung holen. Das Entnehmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage funktioniert nur, wenn die Steuern mal in eine andere Richtung abweichen. Für andere Verwendungszwecke besteht nach dem Gesetz, das wir gemeinschaftlich hier beschlossen haben, kein Spielraum. Meine Damen und Herren. Ich glaube, wir müssen uns gemeinschaftlich an diese neuen Regeln so gewöhnen, dass jedenfalls die Debatte – ihr könntet mit dem vielen Geld anderes tun, als es generationengerecht zur Reduzierung der Verschuldung einzusetzen – ein für alle Mal verabschieden. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweite Bemerkung, Hahn. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt. Im Hauptteil der Rede die unselige Debatte um haushalterische Auswirkungen der Einführung der Vermögensteuer. Ja, ich kann bestätigen, es hat im Bundesrat bisher keine Initiative, zumindest seitdem ich dabei bin, mit einem Gesetzentwurf zur Einführung der Vermögensteuer gegeben. Weder aus Thüringen, noch aus Brandenburg, noch aus Nordrhein-Westfalen, noch sonst woher. Selbst wenn es ihn geben würde, wissen wir gemeinschaftlich, dass eine Bewertung der 35 Millionen Grundstücke nach den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995, nämlich Verkehrswerte zu ermitteln, mal mindestens fünf Jahre dauern würde. Ich sage deshalb mindestens fünf Jahre, weil das die Zeit ist, die wir haben für die Erfassung der Grundstücke für die Zwecke der neuen Grundbesteuerung das ist ein sehr viel geringerer Detaillierungsgrad, der da erhoben werden muss, als er erhoben werden müsste, wenn Sie eine Vermögensteuer einführen müssen. Also rechnen wir mal eher mit sieben Jahren. Das heißt, selbst in der mittelfristigen Finanzplanung, selbst wenn Sie die Thüringer überzeugen, morgen einen Gesetzentwurf einzubringen, wäre es noch nicht einmal möglich, in der mittelfristigen Finanzplanung die entsprechenden Gegenwerte einzunehmen, damit es einmal an der Stelle gesagt ist, meine Damen und Herren. Kollege Boddenberg. Herr Minister, ja, ich sehe auch noch ein bisschen was der Kollege Boddenberg ich möchte eine Zwischenfrage stellen. Ich habe gemerkt durch Ihre Regung, dass Sie dem auch nachkommen. Herr Kollege Boddenberg, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Habe ich es richtig in Erinnerung, dass seinerzeit die rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Schröder und Finanzminister Eichel unter anderem auch deswegen Abstand genommen haben von der Einführung einer Vermögensteuer, weil sie der Meinung waren, dass das Steueraufkommen nahezu zu 90 von den Kosten einer solchen Einführung aufgefressen würde? Herr Minister. Ihre Erinnerung deckt sich zu 100 mit meiner. Meine. Sehr verehrte Damen und Herren, dritte Bemerkung zur Sache des Haushalts. Ich habe versucht, aufmerksam zuzuhören bei den einzelnen Debattenbeiträgen, die, wie ich finde, von besonderer Sachlichkeit in der Diskussion gekennzeichnet waren. Ich habe auch schon dritte Lesungen hier im Hause erlebt, wo es ein bisschen unweihnachtlicher zugegangen ist. In der inhaltlichen Betrachtung habe ich jedenfalls jenseits des verbalen Vortrags, es gäbe klare Alternativen, in der Regel immer nur den Vortrag gehört, man könnte an der einen oder anderen Stelle noch mehr machen, als die Regierung ohnehin tut. Das, finde ich, ist jedenfalls etwas anderes als ein vollständig anderer Plan. Weil zu einem vollständigen anderen Plan würde ja nicht nur das gehören, was natürlich ein Stück parlamentarisches Ritual ist, immer nur das zu beschreiben, was man gerne mehr hätte, aber geflissentlich den Teil des Redemanuskripts am Ende wieder mitzunehmen, wo die Teile aufgeführt sind, was man an anderer Stelle weniger machen will. Wenn wir uns in unseren finanziellen Korridoren hin zur Erreichung der Schuldenbremse bewegen wollen, dann gehört beides zusammen, nämlich einerseits zu sagen, ja, ich möchte gerne für bestimmte Dinge mehr ausgeben, dann aber auch eine nachhaltige und vor allem strukturell dauerhafte Gegenfinanzierung zu liefern. Das jeweils einmalige Entnehmen aus einer Rücklage ist schön, aber jedenfalls, wenn man daraus nicht die mittelfristige Perspektive aufzeigen kann, wie es im Folgejahr und im Jahr darauf zu finanzieren ist, dann kann man für solche mit solchen Vorschlägen bestenfalls einmal Investitionen haben aber nicht eine strukturelle Verbesserung des Straßenbaus auf Dauer, eine strukturelle Verbesserung von kommunalen Investitionen im KFA auf Dauer. Es sind ja im Wesentlichen Vorschläge gemacht worden, die nicht einmalig wirken sollten, sondern solche, die eben dauerhafte Belastungen darstellen. Da bitte ich um Verständnis, dass ich dann verlangen muss, dass auch der Beweis einer strukturell sauberen Gegenfinanzierung geliefert wird. Das ist natürlich schwer, weil wenn ich strukturell dauerhafte Gegenfinanzierungsvorschläge liefern muss, muss ich auch Menschen in diesem Land sagen, wo ich ihnen weniger Zuwendung des Staates in Form von öffentlichen Mitteln zuteilwerden zu lassen. Solange das nicht geliefert wird, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird aus dem alternativen Plan allerhöchstens ein kleines Plänchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss auch gesagt werden in dieser Debatte. Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei. Dieser Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 setzt den klaren Kurs hin zu einem Haushalt ohne neue Schulden fort. Wir sind nach wie vor guter Dinge, und vielleicht wissen wir, am übermorgen nach dem Abschluss des großen Steuervorauszahlungszeitpunktes am 15. Dezember schon ein bisschen mehr, dass es auch in diesem Jahr gelingen wird, nachdem wir es im letzten Jahr schon geschafft haben, einen strukturell positiven Finanzierungssaldo das erste Mal seit Ende der 60er-Jahre zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es in diesem Jahr sogar, einen Haushalt mit Überschuss abzuschließen, mit der Möglichkeit, Vorsorge für die Zukunft zu treffen, in dem Rahmen, den ich geschildert habe. Ich bin guter Dinge, dass es uns gelingen kann, die Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung, wann wir auch im Haushaltsplanentwurf einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, deutlich vor der verfassungsrechtlich gegebenen Grenze des Jahres 2020 vorlegen zu können. Deutlich früher als eine ganze Reihe von Bundesländern um uns herum. Gehen Sie nach Nordrhein-Westfalen, gehen Sie nach Niedersachsen, gehen Sie nach Rheinland-Pfalz. Wie viel größere Schwierigkeiten die haben, ihre Haushalte bis zum Jahre 2020 auf diesen Kurs zu bringen, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir sind mit dem Haushalt 2017, der ausgeglichenen Haushalt, auch im Entwurf, einen sehr, sehr deutlichen Schritt näher, das ist gut. Und so. dafür bedanke ich mich, dass wir das gemeinsam in den parlamentarischen Beratungen gehalten haben, meine sehr Damen und Lassen Sie mich ein letztes hinzufügen. Natürlich ist das auch die Folge sehr gut laufender konjunktureller Entwicklung. Wer hätte im Jahr 2010, um an Kollegen Dr. Hahn anzuknüpfen, das Vergnügen hatte, die Gesamtverantwortung für das Finanzministerium zu übernehmen und mit heinz Weimar die Fragen erörtert haben, die gerade anstanden, hatten wir im Haushaltssoll des Jahres 2010 eine Nettokreditaufnahme von 3,5 Milliarden € veranschlagt. Dass es gelingt, gelungen war, dann am Jahresende bis auf 2,5 Milliarden € zu begrenzen, das war schon ein erster Silberstreif am Horizont. Aber ich glaube, niemand hatte damals die Erwartung, dass es uns gemeinsam gelingen würde, so schnell wieder auf den Wachstumspfad in Deutschland, aber auch in unserem Bundesland zu kommen, dass wir bereits im Jahre 2015 einen strukturellen Überschuss im Haushalt würden erwirtschaften können. Auf der anderen Seite haben wir riesige Herausforderungen. und Über die Kosten der Bewältigung der Flüchtlingsfrage ist ja hinlänglich diskutiert worden. Ich will es auch in diesem Hause noch einmal sagen. Wir werden in diesem Jahr etwa 1,8 Milliarden € am Ende in diesem Zusammenhang ausgegeben haben. Im kommenden Jahr werden es gut 1,6 Milliarden € sein, und im Jahr 2016 immer noch 1,5 Milliarden €. Das ist eine riesige Herausforderung, eine riesige Anstrengung, der wir uns aber mit vollem Engagement stellen ohne dass auf der anderen Seite Leistungen für Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle gekürzt werden. Das ist für sich eine riesige Leistung dieses Gemeinwesens. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb bin ich auch froh, und ich hatte Ihnen im Haushaltsausschuss zugesichert, Sie zu unterrichten. Kollege Grüttner und ich haben heute in den Morgenstunden mit den Spitzen der Kommunalen Spitzenverbände ein Gespräch zur Gestaltung der Pauschalen für die kommenden Jahre geführt. Wir haben eine Grundsatzeinigung erzielt, die nun in den Gremien der Spitzenverbände noch sozusagen abgesegnet werden muss, die es aber ermöglichen wird, langfristig berechenbare nachhaltige Finanzierungsstrukturen auch für die Kommunen zu haben. Ich bin sehr froh und dankbar, dass das am Ende gelungen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb zum Schluss bedanke ich mich noch einmal sehr herzlich bei Ihnen für den konstruktiven Dialog rund um den Haushalt bis hin zur Bereitschaft, noch zur dritten Lesung zwei aktuelle von der Bundesebene uns übermittelte Punkte mit in den Haushalt aufzunehmen. Auch das ist keineswegs selbstverständlich, aber erleichtert am Ende der Wohnungsbauministerin und dem Bauminister im Austrag des Bundes ein wenig die Arbeit. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, wir sind auf einem extrem guten Weg, die schwarze Null auch im Aufstellungsverfahren für den nächsten Haushalt für die Jahre 18/19, so wie wir es vorgesehen haben, zu erreichen. Das ist ein gutes Signal für unser Land. Herzlichen Dank. Herr Minister, Herr Minister herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte ist beendet. Wir kommen, zur in ja, Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung über den Gesetzentwurf zum Haushalt 2017 in der Fassung der Beschlussempfehlung des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses. Nach 19 unserer Geschäftsordnung ist am Schluss der dritten Lesung zunächst über vorliegende Änderungsanträge abzustimmen. Danach den Gesetzentwurf gegebenenfalls mit den im Verlauf der dritten Lesung beschlossenen Änderungen. Ich lasse nun mehr abstimmen über die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und Bündnis 90, die Grünen. Drucksache 194307. Wer ist dafür? Das ganze Haus. Gegenstimmen? Gibt es keine? Dann ist das einstimmig. Drucksache 194308. Wer ist dafür? CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen. Fraktion DIE LINKE, Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP, damit angenommen. <lacht> Drucksache 19-4309. Wer ist dafür? <lacht> CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP, damit angenommen. <lacht> Drucksache 19 /43010. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, die Frau Öztürk. Und dagegen ist die FDP. Damit ebenfalls angenommen. Damit sind alle Änderungsanträge beschieden. Wir kommen nun zur Schlussabstimmung in dritter Lesung. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfs mit den soeben beschlossenen Änderungen ist, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, FDP. Wer enthält sich? Die Frau Öztürk. Damit ist der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses in geänderter Fassung in dritter Lesung mit der vorher festgestellten Mehrheit angenommen und damit zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ihr Lieben, wir kommen zur Abstimmung. Wir kommen noch zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 29, Schlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2016 bis 2020 Drucksache 19-4292 zu Drucksache 19-3762. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? FDP, wer enthält sich? spd und die Frau Öztürk, damit ist der Finanzplan beschlossen. Damit ist der Haushalt insgesamt verabschiedet. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Wir werden am Ende der Vormittagssitzung Wir unterbrechen bis 15 Uhr. Ich wünsche alles Gute. Glück auf, kommt wieder. Die Sitzung ist vorerst unterbrochen.